Bist du weiblich? Oh Gott! Bist du schon international gestartet, also in anderen Ländern? Sind sie eine Springreiterin? Hast du einen Brauner? Hast du einen Zuchtbetrieb? Ähm. Bist du heute schon geritten? Bist du schon mehrmals hier gestartet? Bist du Gerd Sosa? Hast du schwarze Haare, braune Haare, orangefarbene Haare, orange-blond? Sind sie Jan Werke? Bist du Jan Werke? Ja, das ist wirklich... Total ungewohnt, normal sitze ich ja auf dem Pferd, jetzt bin ich sozusagen im Pferd ähm, Ja, und äh, das war wirklich eine interessante Erfahrung und äh, es hat Spaß gemacht, aber es war auch ganz schön anstrengend und ganz schön warm.